Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und die Ebene mit der definitionen voraus. Schauen wir mal jetzt. Wir haben schon in der Definitionen gesehen, manche formel gesehen über den Umfang und über, über die Fläche von manchen Figuren. Und jetzt schauen wir mal jetzt wie man zeigen kann warum die Fläche von diesen Figuren so so berechnet wird. Und um eine Fläche benutzt, äh, zu berechnen, benutzt man so Einheiten, die mit Fläche zu tun hat. Eine solche Einheit ist hier beispielsweise ein Quadratzentimeter. Was ist ein Quadratzentimeter? Ein Zentimeter Quadrat, ein Zentimeter hoch zwei, egal wie man das nennt. Ja. Das ist ein Quadrat, dessen Seite ein Zentimeter ist. Das ist ein Quadratzentimeter. So wird es halt definiert. Und bei einem Rechteck haben wir gesehen, dass die Fläche dann so berechnet wird. Man multipliziert die eine Seite mal die andere Seite. Ja, wieso denn? Schauen wir mal. so Die Einheit für die Fläche sind diese Quadratzentimeter. Da, diesen sind Quadratzentimeter. Ja? Wenn jetzt diese Seite 3 cm ist und diese Seite 2 cm, also wir haben 1, 2, 3 cm da und 1, 2, da. Ja? Das bedeutet, hier drinnen haben wir wie viele Flächeneinheiten, wie viel Quadratzentimeter, wie viel Quadrate deren Seite 1 cm ist. Ja, wie viele haben wir? 1, 2, 3, 1, 2, 3, also 3 mal 2. Also die eine Seite mal die andere Seite. Und daher ist die Fläche des Rechtecks so viele Einheiten, so viele Quadratzentimeter wie die eine Seite mal die andere Seite. Und dadurch haben wir gezeigt, dass die Fläche des Rechtecks a mal b, kleines a mal kleines b ist. Da steht auch die Formel großes A, da steht dieses Symbol großes A, steht in der Regel für die Fläche, ist kleines a, die eine Seite, mal kleines b, also die andere Seite. Sonderfall das Quadrat. Da gilt, die Fläche ist die eine Seite mal die andere Seite, aber die Seiten sind eh gleich. Ja? a mal a, also a zum Quadrat. Okay, was ist jetzt mit einem Parallelogramm? Was war ein Parallelogramm? Parallelogramm, was ist es? Eine Figur, deren gegenüberliegenden Seiten, ja, gegenüber, parallel zueinander ist, sind. Ja? Und wie kann man so hier die Fläche berechnen? Also denken wir, ja, dass wir diesen Teil hier schneiden. Ja? Diesen Teil hier schneiden. Ja? und wir nehmen diesen Teil und wir bringen ihn auf die andere Seite. Dann haben wir diese Figur hier. Und das ist jetzt ein Rechteck. Und die Fläche von dem Rechteck, haben wir eh gesagt, ist die eine Seite mal die andere Seite. Nur jetzt beim Parallelogramm, die eine Seite ist hier A. Da A, die andere Seite aber hier, von diesem Rechteck ist nicht die Seite des Parallelogramms, die andere Seite des Parallelogramms. Das wäre B, ja? Das ist doch die Höhe zur Seite A. Hm? Also der Abstand zwischen diesen beiden parallelen Seiten. Also daher ist die Fläche bei einem Parallelogramm die Seite mal die Höhe zu dieser Seite. Hm? Okay steht auch die Formel. Die Fläche ist die Seite mal die Höhe zu dieser Seite. Und wenn wir jetzt die B-Seite hier benutzen, dann muss hier die Höhe zur Seite B stehen. Was ist jetzt mit einem Dreieck? Jetzt wird die Sache ist auch nicht so schwer zu verstehen. Ja? Schauen wir mal. Ich glaube, das wird schon. Da haben wir ein Dreieck. Irgendein Dreieck. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Dreieck gehalten und wir haben noch ein solches, genau solches Dreieck genommen, ein bisschen so gedreht und auf die andere Seite so gebracht. Also dieses Dreieck und dieses Dreieck sind, so nennt man das jetzt in Geometrie, kongruent. Also sie haben alles gleich, ja? alle Seiten gleich, alle Winkel gleich. Und was ist jetzt diese Figur, die hier entstanden ist? Diese Figur, also diese Seite ist gleich zu dieser Seite, diese Seite ist gleich zu dieser Seite. Und diese Seite ist halt gemeinsam. Für den Dreieck. Aber wir sehen jetzt diese Figur jetzt hier. Ja? Wenn diese Seiten jetzt gleich ist, man kann zeigen, die gegenüberliegenden Seiten sind eben parallel zueinander. Wir haben halt ein Parallelogramm. Und die Fläche des Parallelogramms, die haben wir eben gezeigt. Das ist... Seite mal die Höhe. Also hier haben wir unten die B-Seite und das ist die Höhe zur B-Seite. Das bedeutet jetzt hier, bei diesem Parallelogramm ist die Fläche B mal HB. Das Dreieck aber ist die Hälfte davon. Wir haben zwei gleichen Dreiecke. Also das bedeutet, bei einem Dreieck ist die Fläche, die Seite, mal die Höhe zu dieser Seite durch 2. Da steht's es. b mal Höhe zu b durch 2. Wenn wir jetzt eine andere Seite als Basis benutzen, dann ist die, äh, die Formel entsprechend. Großes a, also Fläche, ist die Seite mal die Höhe zu dieser Seite durch 2. Weil das könnte ja eh irgendeine Seite. Wir könnten auch diese Seite annehmen Spielt eh keine Rolle. Ja? Und da, dadurch haben wir auch jetzt gezeigt, wie man die Fläche des Dreiecks berechnen kann. Und ein äh, Sonderfall ist jetzt das rechtwinkelige Dreieck, wo dann das hier eine rechte Winkel ist bedeutet es entsteht wenn man das so bewegt wie hier ein rechteck also das bedeutet bei einem rechtwinkligen dreieck ist die fläche die eine seite mal die andere seite durch zwei also wenn wir jetzt hier das so teilen dann haben wir ein rechtwinkliges dreieck ja, so und dann ist die fläche seite mal seite durch zwei und die zwei kleineren Seiten sind ja gemeint vom rechtwinkligen Dreieck. Und schauen wir jetzt als Le letztes, wie man die Fläche eines Trapezes berechnen kann. Was ist jetzt beim Trapez? Da haben wir einfach zwei Seiten, gegenüberliegende Seiten, die parallel zueinander sind. Die anderen müssen nicht sein. Und wie rechnet man jetzt hier die Fläche? Das ist das Trapez. Das hier. Man nimmt noch so ein Stück, ein Flächenstück, noch so ein Trapez, dreht es um und klebt es daneben. Ja? Was haben wir jetzt hier? Diese Seite ist gleich zu dieser Seite und diese Seite, hier das Ganze, ist gleich zu dieser Seite. Also man kann dann zeigen, die Seiten hier sind parallel und die Seite sind auch parallel. Wir haben ein Parallelogramm wieder. Ja? Und die eine Seite jetzt hier ist, äh, das, dieser Teil hier ist die C-Seite und dieser Teil hier ist die A-Seite. Also zusammen sind A plus C. Und bei Parallelogramm haben wir gesagt, die Fläche ist die Seite mal die Höhe zu dieser Seite. Hm? Und jetzt, das bedeutet jetzt von diesem großen Parallelogramm hier ist die Fläche a plus c mal die Höhe. Nun, wir haben zwei solche Trapeze hier. Das bedeutet, von einem Trapez ist die Fläche die Hälfte davon. Und dadurch haben wir dann die Formel. Also, die Fläche ist die eine Seite und die andere Seite zusammen, die Seiten, die parallel zueinander sind, durch zwei mal die Höhe zwischen den beiden Seiten. Da ist es. Noch klarer. Also, somit haben wir irgendwie wie überzeugend gezeigt, warum die Formeln für die Flächen so sind, wie sie sind. Für den Umfang ist er gleich. Es ist sehr leicht. Also, man muss einfach dann die Seiten addieren. Ja? Aber für die Fläche ist es irgendwie notwendiger, irgendwie zu zeigen, warum das so ist. Vielen Dank.